Projekt, die alte lernen. Ist das Notenjahr. Wir fahren nach ile de -Ree. Montagmorgen, wir sind in einem Spot, der heißt Le oder Düster. Kate macht sich bereit. Ja. Anzug wird angezogen. Was machst du, Kate? Gewinn Das Material liegt schon am Wasser vor, du brauchst nur umziehen, das war die Frage. Du auf mich aufpassen gehst. Immer, ich passe immer auf dich auf. Gut. Gut. das nutzen ja? ja. Ja. Und sonst kannst du mir auch gerne zuwinken normal. Windsurfen wieder zu gehen, weil das habe ich als Kind gemacht, eigentlich bis ich 13 bin. Und dann bin ich oder sind wir als ganze Familie aufs Kalten umgestiegen und deshalb kam ich dann nicht mehr zum Windsurfen. Wasserstart, Gleiten und so, das geht alles super, aber zu Halse habe ich es geschafft, deshalb ist mein nächstes Projekt die Halse lernen. Genau. Schön, schaffst du. <lacht> Schön üben, denke ich auch. Aber ich Papa, freue mich vor allem mit dir auf dem Wasser zusammen. Ich, schau, schau ich auch, ich freue mich. Sehr schön. Was wird aufgebaut. Vier Sechser. Und? Ein Siebener Kai. Wir gehen zusammen aufs Wasser. Ja. Und vielleicht kann ich ja auch nochmal meine Halsi üben. Das hätte ich gesagt, ja, nochmal mal Halsi. sind wieder zurück im Bus mit Keksen und Tee. Tee. Herrlich, Kate, erzähl mal kurz, was passiert ist. Wir wollten eigentlich ein bisschen hochkreuzen, um da an dem einen Boot oder so eine Boje Bilder zu oder Filme zu machen. Kaum wollten wir Filme machen, hat's angezeigt, dass der die Speicherkarte voll ist. Dabei waren noch kaum Videos drauf. Ja, es kam dann auch echt ein dunkler äh, Sturm an. Dunkler Regen Regenfront. Haben uns schnell wieder Richtung Bus gemacht, abgebaut und waren dann gerade vor dem Regen, vorne ist wieder im Bus. Mhm. Jetzt, Jetzt ist es aber wieder heller, ne? Mhm. Und es äh, trocknet wieder. Das Problem mit der Speicherkarte hat, hat sich, sich abgelöst! Und zwar, das Problem war, wir müssen immer die Speicherkarte neu formatieren, wenn wir alle Bilder rüber auf dem Laptop gezogen haben, damit wieder Platz ist. Fragt mich nicht warum? Doch, logisch auch. Logisch? glaubt mal. So. <lacht> der muss halt neuen Platz schaffen. Ja, aber wenn die Bilder auf dem Laptop sind und nicht mehr auf der Karte, sind sie weg. Äh, ja. Naja. Und was ist Formatierung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie es gelöst. <lacht> es hat gelöst. <geholfen. lacht> wenn es uns jemand erklären kann, gerne. Bei uns ist fieses Wetter. <lacht> Haben aber lecker gegessen gerade. Jetzt wartet noch der Abwasch. Und Bier sehe ich. Wir erwartet es auch wie, noch. Wie erwartet <lacht> auch. Hier regnet es jetzt so richtig. Davon hört es auch ordentlich. ordentlich ja. Und wir dachten, oh, wie geschickt. Wir haben diese Lüftungsgitter, da kann es ja auch nicht mehr reinregnen. Aber es windet so stark auch dazu, dass es hier reintroppt. Es drückt ich richtig das rein. Deshalb Haben wir hier mal ein Handtuch hingelegt, dass das Wasser da aufgefangen wird. Genau, Aber jetzt das Fenster öffnen wäre, glaube ich, auch nicht so sinnvoll. Nee, da. um das rauszumachen. Auf der Seite ist gut, weil da steht der Wind nicht drauf. Da ja. ist alles trocken. So, guten Morgen von uns hier. Wir guten machen Morgen. schon einen kleinen Morgenspaziergang. Wir müssen nämlich zur Post. Genau, zweiter Versuch. Okay. <lacht> Gestern waren wir nicht so erfolgreich beim DHL. Ja, es muss nämlich nach Deutschland geschickt werden. Ja. Und wir dachten, das machen wir über DHL. Und da haben wir geguckt auf der deutschen Webseite internationaler Versand europaweit so 20 Euro. Das Schlimme war, aber dass ähm, es gab schon so der, der Kommunikationsproblem. Ich kam schon rein natürlich mit meinem Je ne pas, parle pas français. Sie konnte kein Englisch, wollte mir aber trotzdem gerne helfen. Sie ein mich einen Preis genannt, den ich aber nicht verstanden habe. Und äh, ich dachte, ja, ich habe auf Internet geguckt, das wird schon 20 bis 30 Euro kosten. Und dann hat es gedauert und alles vorbereiten. Und in der Endeffekt liegt es mir dann die Rechnung vor. Und dann habe ich doch gesagt, mh, 130 Lieber Euro. Nee, ist mir was zu viel. Ja, blöd, wenn das mit der Sprache nicht so klappt, ne? Ja. Äh, jetzt gehen wir zum französischen äh, La Poste La Post. Das ist, glaube ich, wie bei uns DHL eigentlich. Genau. Und, äh, und wir ein schicken das da. Ja. Wir haben geguckt, ich durfte nicht zu teuer sein Genau. Genau, wir versuchen unser Glück. Und, hat's geklappt? Ja, es ist verschickt. Sehr gut. Also. Unterwegs, Christoph, ich hoffe, du freust dich auf den Feuer. Hier sind die Parkplätze, sind auf Film beschränkt, hier jetzt zum Beispiel 2.20. Äh, mit dem Board würden wir eigentlich nicht runterpassen, aber wir haben so einen coolen Fahrradträger. Fahrradträger, äh... Dachträger, den kann man zur Seite runterklappen. Und jetzt klappt das Ganze. Weg. Weg sind wir euch. Hey Kate, du bist eigentlich schon ganz blond geworden. Wo geht's hin? Äh, wie heißt es? Ich weiß es nicht. Wo gehen wir hin? Ich weiß es eigentlich nicht. An den Strand, nicht. ans Meer. Wir fahren über eine richtig schöne Brücke. Über eine Brücke. eine Brücke. Ah ja. Was gibt's für Probleme bei dir? Ich habe meine eigenen Finger mit äh Sekundenkleber eingeklebt. Oh. Extra Schutz. Extra Schutz, ja. Sonnenschutz, vielleicht. Sollte eigentlich auf dem Pad kommen. Wir dachten, wir sind super nachhaltig. Haben das Pad, das jetzt hier draufklebt, von A Kais Board abgemacht. Weil das ist ja kaputt gewesen, ist im Müll gelandet. Ja. Ähm, haben wir das Pad noch abgemacht. Dachten, das ist sehr klug, das da drauf zu machen. Aber eigentlich hätten wir am besten ein neues Naum nehmen sollen. Das Draufkleben war jetzt ziemlich. Ziemlich schwierig irgendwie, hier klebt überall. Ja, aber unser Kleber halt auch den, den äh, Deckel, so wie immer bei Sekundenkleber, äh, klebt die Deckel irgendwann zu. Oder der, der wie heißt das? das Mont Der Deckel? Der, der, Oder der, der Drehverschluss? Oder der, ähm, wo es rauskommt? Ja, das kleine. Ja. Und dann ist es zu und dann kriegen wir es offen und dann kommt immer viel zu viel raus. Hm, ja, blöd. das sind Probleme. Das sind Probleme, aber es klebt. Mal gucken, wie es morgen aussieht, lassen wir über Nacht trocknen. Ja. Nicht äh, jemand Tipps hat, wie man das vermeidet, dass den Deckel bzw. dieses Türchen nicht zugeht. Wie man das vermeidet beim Zudrehen? Ja. Schreibt mir gerne. Hallo von uns, es ist Freitag glaube ich. Wir sind in, wie heißt es? La Tranche sur mer Ja, La Tranche sur mer Kai baut auf, er geht wingend. Wir haben nämlich ein neues Voll gekauft. Und bist du gespannt, wie es fliegt? Ja, ganz neu aufgeregt. Ich mache heute mal noch mal ein bisschen langsam, wir waren gestern nämlich ewig Wellenreiten und ich merke mein Hals so ein bisschen wieder und wir denken, ich habe jetzt doch noch einen Schal gekauft, das ist doch praktischer wie ich ständig einen Pulli rausholen. Ja, jetzt ist ich am Strand, mache ein bisschen Aufnahmen von Teilen. Das Wetter ist etwas eklig geworden. Kai flitzt hier draußen nach rum. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Da ist ein Orange und ein Punkt. Wo fährst du hin? Wir fahren nach Île -de, de Ré. Das ja, ist oder? quasi für die Franzosen was Sylt für die Deutschen ist. Also so eine Urlaubsinsel. Zumindest in unserem Windsurf von Feind Führer. Das Wetter könnte aber noch was besser sein. Ja, man sieht gar nicht wirklich, wo wir hinfahren. Das ist einfach, wir fahren in den Nebel. geht weiter. Wir sind auf Ilderee. Louis hat ein schönes Plätzchen hinter uns. Ja. Genau und wir genießen noch den Abend. Den Abendsonne. Traumhaft. Wir machen uns jetzt äh, denke ich mal ein paar Tagen hier auf die kleine Insel. Es soll Wind geben, auch äh, ja, einen andere Regenschauer vielleicht. Da kommt schon was. Und Sturm. Äh, und Sturm. Sturm morgen Abend. Aber Aber dann lassen wir uns nicht kennen und das genießen wir sogar äh, ein bisschen, wenn ein bisschen Sturm kommt. da können die Windsurfsäge oder die Kreis mal wieder rausgenommen. Das war's dann auch wieder für diese Woche von uns. Wir hoffen es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Oder einen Daumen nach oben oder beides. Klickt auch auf diesen Alarmklöckchen. Dann kriegt ihr auch die neuen Videos immer zu sehen. Es geht noch ein Weilchen, da kommen noch einige. Ähm, ihr könnt gespannt ja, sein. Ja. Und ähm, wir sehen uns. Genau, wir verziehen uns jetzt in den Bus. Bis Und dann. Danke. Halt.